Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu meinem Reaction-Video zu Kingdom Hearts Classic Kingdom Trailer, der vor Wochen schon äh, rausgekommen ist, aber ich bin nicht dazu gekommen, äh, eine Reaction dazu aufzunehmen, deshalb würde ich mal vorschlagen, ähm, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an und ähm, ja, ihr könnt dann zugucken, wie ich, ähm, wie ich darauf reagiere, ich freue mich schon. Oh. oh, wie geil ist das? Das war doch nicht Twilight Horn, oder? Nee. <lacht> das sieht ja witzig aus. Oh, das sieht ja so witzig aus, das ist wie die, das ist äh, wie diese alten, wie heißen die diese, diese Mr. Game and Watches, die ich als Kind gerne gespielt habe. Oh, ist das ist cool. Oh, ist das cool? Ja okay. Da sieht man ja gar nichts. Fuck, ist das Bild hängen geblieben? Ja, das Bild ist hängen geblieben. Da. Das ist ja witzig. Oh, das ist so witzig. Wie cool ist das denn? Ey, das ist doch der Riese äh, von von hier. Jack und der, und die Bohnenstange oder so ist das, glaube ich, oder? Sieht echt cool aus. Ist das so eine Art Minigame in Kingdom Hearts 3? Könnte sogar sein. Oh, das sieht so gut aus. Oh, das sieht so gut aus. Oh, das sieht so... Oh. Ich frage mich nur, wo sie hier gerade sind. Das ist Twilight Town. Das ist Twilight Town. Das ist Twilight Town. Das ist Haina, Pence, Olet. Äh, andersrum. Hannah, Pence, Olet. Oh, und die haben neue Kleidung. Glaube ich. Ja, das sieht wie neue Kleidung aus. Ja, das ist auf jeden Fall neue Kleidung. Oh, nice. Das ist Twilight Town. Das sieht voll geil aus. Alter! Scheiße. Okay, also wissen wir, dass äh, Sora die 3 wieder besuchen kommt. In Kingdom Hearts 2. Ja, das ist 100 pro Haina. Ja. Oh, es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Oh, ich... Äh, ich ganz guck mal, warte, bis Kingdom Hearts 3 rauskommt, ey. Ah, scheiße. Ey. Ich werde an einem Kragersen sterben. Und Sora spielt Game Boy. Spielt Mr. Game Watch. Sehr witzig. Aber so viel gibt es eigentlich gar nicht in diesem Trailer wirklich zu sehen. Ich glaube, das ist eher so ein Hint auf äh, kommende Welten kann sein. Na, guck mal, ähm. Hallo? Kann sein, dass diese Welten, die hier äh, zu sehen sind, auch dann in, in Teil 3 dann richtige Welten sein werden? Das hier kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ist auch nicht. Aber das hier ist doch hier. Jack und die, und die Bodenstange oder so, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob das von Disney war. Das war doch nicht von Disney, oder? Ja. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Vielleicht gibt es dann in Kingdom Hearts 3 richtig äh, richtige Minigames, jetzt mal abgesehen von Winnie Poon diesen ganzen Drecks-Games. Oh, ich habe Winnie-Pooh so gehasst, ey. Ich habe die, hab die Games so gehasst, die Minigames. Ah, eklig. Ähm, vielleicht gibt es da mal so richtige spaßige Minigames. Musical Farmer. Das kommt mir auch bekannt vor. Ich weiß gar nicht, woher. Das mit den Hühnern. Naja, das war ein kurzer und knackiger, äh, kurzes und knackiges Reaction-Video zu dem äh, Classic-Trailer. Joa, mehr habe ich eigentlich nichts zu sagen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch als nächstes der Spyro-Trailer, der rausgekommen ist. Auf den muss ich nämlich auch reagieren. Ähm, ich glaube, ich mache das Video gleich im Anschluss. Vielen Dank fürs Einschalten und äh, man sieht sich im nächsten Video. Ciao!